Hallo, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Ja. Ich bin gerade hier jetzt mit der Familie unterwegs, auf unserer Fahrt durch Sambalun Und ich mache ein bisschen Video jetzt hier, während ich dann Ihnen auch schon ein bisschen was von der Landschaft von diesem Ort dann zeige. Dann kann ich auch schon ein bisschen Ihnen was dazu sagen, was hier in Zembalun gibt. Ja. Besonders bei uns hier in Zembalun äh, sind zurzeit so viele Hotels zu finden. Ja. Und man kann auch schon hier übernachten. Hier links zum Beispiel, da sieht man auch schon ein Hotel. Ja. Das war ein Rinjani Hotels. das eigentlich man hier von dem Ort hier anfängt, ja, um den Berg Rinjani zu besteigen. Ja. Normalerweise dauert es dann zwei oder drei Tage, aber ins, im Schnitt dann dauert es dann drei Tage, dass man einen Tag dann hochläuft ja. Da übernachtet man eine Nacht kurz vor dem Gipfel und dauert dann sehr früh morgens, dann geht man sehr früh auf, äh, sehr früh auf, circa um 3 Uhr und macht man die Besteigung zum Gipfel, das vielleicht nur 200 oder 300 Meter weit entfernt. Aber dafür braucht man ja viel Zeit hochzugehen. Ja. Also alles, also die Wanderung fängt ja von diesem Ort an. ja, Also dieser Ort heißt Simbalun Lawang. Ja. Oder man kann auch schon von zum Bumbung anfangen mit der Besteigung, aber natürlich man kann von den beiden Seiten oder von den beiden Dörfern dann anfäng, anfangen, also für eine große Wanderung nach Rinjani hoch. Ja. Man, wie gesagt, man braucht schon drei Tage, zwei Nächte, also kurz vor dem Gipfel, dann übernachtet man die erste Nacht und dann die zweite, den, äh, den zweiten Tag, dann geht man hoch, ja hoch zu dem Gipfel, früh bricht man auf, circa um 3 Uhr, wie gesagt, 3 Uhr, dann. Da läuft man ca. paar Stunden, zwei Stunden hoch, ja, weil es dann auch Sand gibt, ja, also der Fußweg, ja, also ist voller Sand, ja, dass man äh, auch schon ein bisschen langsam dafür braucht, ja, also ein bisschen längere Zeit dafür braucht, bis zum Gipfel zu gehen. Aber wenn man da oben schon auf Gipfel ist, ja, dann ist man schon bei dem Sonnenaufgang dort. Ja. Also wir sind, <lacht> wir sind jetzt in Sembalung Lawang, ja. also das gibt, da gibt es hier in der Nähe, da ist eine Moschee. Da sieht man auch diese Moschee da, ähm, ist noch nicht so fertig, aber vor der Moschee ist ja eine Station, ja, also das Büro, wo sich dann anmeldet, bevor man hochgeht hier ja, zu dem Vulkan, ja, für die Besteigung. Ja. Also rechts zum Beispiel ist ja das Büro für die Besteigung. Da sieht man auch noch Leute gerade mit dem Vier Vierradantrieb ja. äh, gerade von dem Berg hier zurückgekommen. Vielleicht ja, die sind vielleicht äh, drei Tage schon unterwegs gewesen. Ja. Dass man auch schon hier anfängt, dann auch endet äh, diese Wanderung hier. Man kann auch schon anders machen, dass man hier anfängt, ja. dann endet äh, die Wanderung da in in der andere Ecke, ja? Das ist ja an dem Wasserfall, in der, von dem Wasserfall, ja. Äh, dann es gibt ja zwei Optionen. Man fängt hier an und dann endet den, äh, in Cenaro, ja. Oder man kommt hier, hier wieder zurück, ja? Also je nachdem wie man das machen will, ja. Also äh, das ist ziemlich beschäftigt. Wir sind im Zentrum von zum ja und dann wir sehen gerade auch Touristen, ja, wie gesagt links hier ja? auf dem Lasttagen, ja, also auf dem Vierradantrieb gerade, sind die von dem Gipfel oder von der Wanderung zurückgekommen, ja. Und wie gesagt, das ist ja ziemlich äh, beschäftiger Ort, ja, besonders das erkennt man ja von dem Verkehr. Ja. Es hat gerade geregnet hier oben und dann man sieht auch die schöne Landschaft links und rechts ganz vorne da, da sieht man ja gassingern oder vielleicht auch äh, Bukizelung, heißt das, von wo aus man auch schon eine schöne Landschaft von dem Ort hier hat, ja, oder genießen kann, ja, aber wie gesagt, hier sind wir, hier ist dieser Ort ziemlich beschäftigt, viele Menschen sind zurzeit unterwegs, hat, es hat gerade geregnet, ja, vielleicht, ich sehe gerade auch schon da die Wolken oben auf dem Berg, dass vielleicht auch regnen kann, ja, oben, ja, wenn wir dann auf Pusuk sind, ja, vielleicht ist, äh, Vielleicht regnet es ja noch da. Ne? Man sieht auch schon Leute hier, zum Beispiel die Damen da auf dem Roller, also da die meisten Frauen oder die meisten Leute hier muslimisch sind. Ja? Und dann tragen die Frauen auf die Kopfbedeckung. Das ist normal bei uns hier. Dass die Muslimen auch die Regel nach der islamischen Religion auch einhalten. Ja? Besonders die Frauen. Männer tragen meistens dann auch schon, es gibt ja keine große Regel, nicht so viel Regel, aber die Frauen äh, tragen oft ja diese Kopfbedeckung, die sogenannte Hijab. Ja? Und das, das trägt die Frau hier vorne. Ja? Also die Frauen fahren ein bisschen langsamer und dann müssen, müssen auch schon ein bisschen hinterher fahren. Ja? Also müssen Sie, wenn Sie dann halt auch schon ein bisschen sportlich sind, ja, wenn Sie dann hier gerade unterwegs sind hier bei uns auf Lombok, dann können Sie dann halt überlegen, hierher zu kommen nach Sembalun, ja, äh, schöne Landschaft, ja, während der Wanderung. Ich war selber auch schon früher zu meiner Teenagerzeit ja auch hier gewesen, ja. Jetzt in der diese Zeit ähm, bin ich noch nicht da, aber laut Leuten würde ich sagen, also sei der Weg auch schon viel besser, dass man auch schon gut laufen kann. Früher äh, gab es dann wenig Möglichkeit, ja, also dass man irgendwie äh, ein, also als Teenager natürlich, hat man auch schon, hätte, hätte, hätten wir irgendwie mal so einen, einen Guide geholt, ja, für die Wanderung, aber das haben wir nicht gemacht. Wir waren ungefähr zehn Teenager, ja, waren wir dann oben auch, ja, und haben wir auch schon ein bisschen was von dem Ort genießen, also genossen früher, also in, äh, würde ich sagen, in 80er Jahre, ja. Jetzt ist natürlich, äh, jetzt ist, ist, ist, ist es auch schon ein bisschen entwickelt, ja, also die Straßen sind gut, ja, wie Sie dann jetzt hier sehen, schon schönes Straßen oder, oder gute Straßen, dass man auch schon mit Roller hier gut fahren kann oder mit Autos natürlich kein Problem, ja. Und das Leben der Einheimischen natürlich äh, ist ja noch sehr ziemlich traditionell, aber es gibt dann auch schon viel Einfluss von dem Tourismus oder von dem, sage ich mal, von dem westlichen Leben, dass die Leute auch Touristen kennen, die halt dann auch schon ein bisschen leichter äh, anziehen, ja? das ist dann ein bisschen leichter anziehen, nicht wie die Einheimischen, die Frauen meine ich besonders, ja? äh, dass die Frauen voll bedeckt sind ja, oder die tragen auch Sarung. Sarung ist einfach, was man hier unten tragen, an den, um, um, um, der, um die Beine zu decken. Ja. Das kann man, äh, denkt man auch schon an diese die sogenannte Sarung auf Bali zum Beispiel, was man bei einer Besichtigung eines Tempels tragen muss. Ja. Dann hier ist ja auch, das ist ja normal bei uns, ja, das gehört zu dem Alltag dass die Frauen die sogenannte Sarong hier bei uns tragen oder sogar die Männer, ja? die Männer tragen oft Sarong. Ja? Also äh, so eine grüne Landschaft hier in dem Ort, ja? da sehen wir dann auch schon hier vorne, äh, bei und Lavang auch der Berg, der wird auch schon oft von Jugendlichen bestiegen, ja? dass die Jugendlichen hier unten irgendwie Camping machen. Ja? Und was bekannt ist von dem Ort hier, dass wir dann, das ist eine große Farming heißt es, ja, in Sambalun. ja. Da gibt es dann äh, Strawberry, Erdbeeren ne, oder Kartoffeln, ja, was bei uns ja eigentlich nicht so ganz üblich ist, ja, dass man hier Kartoffeln isst, ja. Aber die gibt es dann bei uns ja in vielen, äh, sagen wir mal, Franchise-Geschäfte wie McDonalds zum Beispiel oder KFC Kentucky Fried Chicken, dass man, äh, was heißt das, so die gebratene, äh, die gebratene, äh, ich überlege gerade äh, Kartoffeln hat, ja, also Chips, ja, so etwas, ne? Also sowas findet man meistens dann in äh, vielen westlichen Restaurant, da gibt es bei uns ja, diese McDonalds oder KFG, also das kennen die Einheimischen auch, die gehen gerne hin, ja, besonders in der Stadt, aber in einem kleinen Ort wie es in Malen jetzt, hier, ja, da gibt es natürlich nicht, ja, und ja, das ist nicht so ganz üblich, natürlich, dann, die essen meistens dann Reis, Reis ist halt dann äh, ein Muss, ja, also, dass man morgens zum Beispiel, viel Reis isst, ja, oder mittags auch Reis, abends auch Reis, also dreimal am Tag. Ne? Also, wenn man halt dann als äh, Europäer hier lebt, ja, dann natürlich ist ja kein Problem, weil man auch sowas findet, ja. Da gibt es auch große Farming von, von Äpfeln, ja, die groß, die meisten Früchte kriegen wir von, von Java ähm, oder sagen wir Äpfel oder man kann auch schon ähm, wie gesagt stroberi also die drei dinge sind meistens oder Tomaten Chili Pfeffer also werden hier meist alles also viel angebaut hier ja? deswegen äh, kriegen wir oft dann von Simbalun viele Gemüse oder Früchte ja? also in vielen Märkten dort unten im Süden ja. wir sind gerade ca. 1500 Meter über dem Meerspiegel. Also, ein Ballon ist halt sehr wie, ein, wie ein Graben. Ja? Sagen wir mal, vielleicht früher in der alten Zeit hat es dann, ist der Berg oder der Vulkan früher ganz heftig ausgebrochen. Ja? Und dass man das irgendwie mal so Graben gibt. Ja? Also, wir einmal mal Grube, sowas. Ne? Also, das war vielleicht auch schon Wasser da und ist aber jetzt schon trocken geworden dass Menschen hier lebt hier leben ja die bauen Häuser auf ja und ja dann die leben halt sehr normal die Temperatur ist äh, temperaturmäßig wäre dann vielleicht schon warm ja also äh, zu dem europäischen Verhältnis vielleicht ja vielleicht kann ich auch schon sagen vielleicht um die 25 26 abends vielleicht 20 grad Celsius ja das wäre wunderbar ja. also für äh, für die Europäer aber für die Einheimischen äh, ist diese Temperatur natürlich ziemlich kalt würde ich sagen dass die Einheimischen schon Jacke dafür tragen muss ja ich zum Beispiel bei äh, äh, kalt wäre es wär, Kalt ist es schon, wenn es dann schon bei 25 Grad Celsius liegt, ja? Dann kann ich nicht so einfach so laufen im Freien, ja? Also muss es ja auch schon immer Jacke tragen, ja. 25, äh, 20 wäre auch schon äh, sehr kalt für uns, ja? Aber die Einheimischen hier in Zambalum natürlich, äh, es ist dann schon angenehm, ja. Die sind ja gewohnt damit, ja? Sehen Sie links ja? die, die, die Häuser, die haben sehr, sehr weiße Dächer rechts auch ein bisschen ja also die meisten also die Leute wohnen hier direkt an der Straße weil die dann auch äh, neben der Straße ist ja auch schon eine gute Chance irgendwie mal Geschäft zu machen die können auch schon ein kleines Kiosk aufmachen und dann etwas dann hinstellen zu verkaufen besonders wie gesagt ja die haben auch schon genug Strawberries, da Erdbeeren, Äpfel. Ja, und dann da werden die dann verkauft für die, für die, Le die Leute, die, die gerade hier vorbeifahren. Ja. Wir sind jetzt im Ball und Boom Boom, ja, Also, es ist ziemlich viel los. Jetzt in zum Ball und ich sehe gerade auch schon viele Motorräder. Ja, also, da gibt es dann irgendwie so eine Art von Sportveranstaltung, vielleicht Presean ja, oder. Das ist ja eine Art von Prisean, ist eine Art von, äh, von äh, Kampfsport. Kamp ja? Also, äh, wenn die Trockenzeit zu lang dauert und ist der, der, die Erde zu, zu, zu trocken geworden ist, ja, dann wird es sowas veranstaltet. Aber ich sehe, äh, das wäre kein, <lacht> kein äh, Kampfsport, kein Prisean. Aber ich würde sagen, ich habe gelesen, auf linken Seite ist ja so ein großes Schild. Ja? Das ist dann ein, äh, ein Fußballspiel, ja? also Veranstaltung. Sehen Sie auch die viele Motorräder, die sind ja schon am günstigsten bei uns hier, ja? also dass jeder sowas äh, kaufen kann. Ja? Aber natürlich, äh, nicht alle können das Cash zahlen, in Bar alles zahlen ja? oder Cash auf einmal. Ja? Aber dann müssen die normalerweise äh, in Raten zahlen. Also ungefähr dauert es dann vier Jahre, fünf Jahre. Ich habe für Ruhe auch schon oft sowas in Raten bezahlt und, hatte, habe, und habe, hat es, es hat dann ca. zwei oder drei oder sogar vier, fünf Jahre gedauert, ja? Und dann erst nach fünf Jahren oder nach vier, vier Jahren äh, haben wir ja hundertprozentig äh, den Roller oder diese Moped, ja? Verlassen wir jetzt den ballon äh, Bumbung, ja? also es geht ja Richtung des Berges dort oben, ja? also ein bisschen bewollt, ja? dann sehen sie äh, die viele geschäfte links und rechts der ja, also da sind alle geschäfte von den einheimischen die äh, rohstoffen verkaufen oder rohstoffen was heißt rohstoffen das wäre ich meine gemüse ja. ich kann ja kein rohstoffe sagen aber gemüse wie gesagt äh, äh, die äh, Pfefferorni, da gibt es auch schon Kohle, also Kohle, ja, da gibt es dann wie gesagt auch schon Strawberry, Äpfel, Kartoffeln, ja. Ja, da sehen sie gerade schon die Landschaft links und rechts. Ja. Es regnet ein bisschen, ja, aber dann, äh, auch die Straße geht auch schon ziemlich steil hoch, hoch von hier aus, ja. Wenn Sie dann zum ersten Mal hier da sind und noch nicht gewohnt sind, also mit dem, mit dem Ort, ich meine die steilen Straßen oder, die, oder Verkehr zum Beispiel, da muss man schon ein bisschen üben. Ja. Aber natürlich dauert es ja nicht lang, ja. wie man hier hochfährt ja, durch, die Straße, durch die steile Straße. Und für diejenigen, die, zum, die noch nicht lange hier da sind, ja. natürlich müssen Sie das lernen. Ja. Also die Gänge wechseln, bremsen, ja, muss schon perfekt sein, ja? Ich fahre schon oft mal hier, äh, hier durch, ja? also das, diese Ecke. Und natürlich bin ich, <lacht> muss ich sagen, gut trainiert, ja? Und ja, dann muss man halt probieren. Also mit dem Roller wäre es einfacher, von der Straße her und... Äh, ja, auch schon von der Gewohnheit, vielleicht kann man auch schon ein bisschen besser lenken, ja, aber natürlich Roller, wenn, wenn man nicht gewohnt ist, ja, natürlich kann auch schon gefährlich sein, ja, ich habe auch schon oft mal Leute gesehen, die Probleme haben, äh, wie gesagt, ein bisschen verwundet an, an, an die Knien oder an Beinen oder Arme oder sogar vielleicht auf an Gesichtern, ja, also durch das Stolpern, ja, dann muss man schon ein bisschen üben. Bei uns ne? schöner wunderschöner oder grüne Landschaft als von dem Regenwald ja also das wir sind jetzt südlich des Mount Rinjani äh, Entschuldigung nördlich des Mount Rinjani ja das heißt ja diese grüne Landschaft der grüne Regenwald der sieht man hier im äh, hier vor dem Pusuk Pass ja ähm, ja, also links und rechts, so eine grüne Landschaft, ja. dann jetzt geht die Straße hier steil Richtung Pusuk Pass, ja. also Pusuk Pass ist halt dann ähm, der höchste Punkt, wo du, wohin wir jetzt fahren, ja, also dann, wie gesagt, äh, muss man schon ein bisschen aufpassen, wenn man hier fährt, ja, also Sie zum Beispiel, wenn Sie halt ein Auto haben und wollen bei uns ein bisschen durch die Straße hier fahren, bei uns hier in, in Pusuk, besonders dann, bitte schauen Sie immer gut, ja, wie sie dann fahren, ja, besonders äh, sind oft auch schon viel Verkehr, LKW fährt auch schon oft hier bei uns ja, durch die schmale Straße, dass man auch äh, gut äh, Autos lenken kann, gerade wenn man an eine Kurve wie jetzt hier ankommt, ja, und dann gleich geht die Straße steil hoch, ja, da muss man äh, gut überlegen, ja, also von der Gegenverkehr sind auch schon Autos, das ist auch der Auto. Dann kommt auch gleich die steile Ecke. Ja. Und ich kann immer genießen die schöne Fahrt hier. Ja. Also wegen der grünen Landschaft jetzt. Die, der, ja, also wegen des Regenwaldes. der ist wunderschön. Man, kann, man muss auch sagen, schon sehr gute Infrastruktur bei uns. Ja. Also es gibt schon viele Rutschen an der Ecke. Besonders 2018 zum Beispiel hat es dann so heftiges Beben hier gegeben, ja, dass man, also dass, dass die Straße auch schon zum Teil äh, gerutscht war, also kaputt geworden ist, ja, weil die Erde äh, rutschte. Und die Regierung muss dann die Straße wieder neu bauen, ja, wieder Stützer, Beton äh, anbringen da rechts zum Beispiel, da sieht man auch schon dieser, ist auch schon richtig betoniert. Ja und das ist jetzt schon äh, die erste also ist jetzt steil hier da also muss man äh, richtig aufpassen auf der rechten seite auch schon gerade die bergwand ja, kann auch schon stürzen ja bei starken regen wie jetzt zum beispiel es ist nicht so ganz stark zur zeit ja. sieht aber anders aus wenn der regen sehr stark ist ja. Und natürlich äh, sehr heftig und sieht man ja fast die Straße nicht hier ja, bei, bei, bei starkem Regen, aber wie gesagt diese Ecke ist ziemlich gefährlich hier, ja, dass äh, oft dann die Erde auf der rechten Seite zum Beispiel von der rechten Seite rutscht, ja, weil diese Straße einfach mal am Hang des Mount Rinjani liegt. Ja. Also wir sind richtig in dem Regenwald von dem Mount Rinjani, jetzt ja. hier, äh, dann fahren wir jetzt Richtung Süden. Dann werden wir dann durch die äh, also Richtung die Bergrücken rüberfahren Richtung Süden. Dann kommen wir dann später in, eine, in einen Ort die heißt Suela. Ja. Suela ist, liegt im Süden. Ja. Aber wir müssen erst erstmal kämpfen, bis wir da oben. Und äh, man hört ein bisschen auch, dass äh, das Motor von dem Auto ein bisschen laut, ja, rund, ja, und dann. Ja, dann muss man sich halt nach irgendwie mal schon sich dann konzentrieren, hier durchzufahren, ja. Es gibt zwei, es gibt so eine andere Option, wie man nach Süden fährt, ja. Also das heißt ja von Norden, ja, man fährt einfach mal bei der Kreuzung dann nach links, also nicht nach rechts, ja, sondern Richtung, äh, Richtung, ähm, Richtung Osten, ja, Richtung äh, Osten, Ja. Dann kann man einfach mal durch, die, durch das flache Land, durch das flache Land einfach mal so nach links fahren, der, äh, der Kussen entlang. Auch schon wunderschöne Küstenlandschaft dort. Ja. Ich bin heute Morgen durch die äh, Küsten gefahren ja, nach Norden und dann jetzt nehme ich die, den Weg hier äh, über Simbalun, ja, nach Süden. Ja. Wir sind bald hier in Pusuk Pass. Ja. Also, Pusuk ist der höchste Punkt, ca. 1600 Meter über Meeresspiegel. Das ist der Pusuk Pass, ja. das ist der höchste Punkt, dass man von dieser Ecke noch weiter, weiter runter fährt. Ja. Das heißt, es gibt keine, keine, kein, keine Straße wieder. Ja. Also, das heißt, es geht dann von hier aus wieder runter. Und ja, man muss einfach nur aufpassen mit den Bremsen. Ja, also jetzt bremsen wir runter und müssen wir dann aufpassen, wie unser, wie die Leute hier vorne fahren. Ja, also wenn die bremsen, natürlich müssen wir auch schon bremsen, ja, dass wir nicht die, also die Autos dann anfahren. Und dann, oh, das ist ja auch schon ziemlich dunkel jetzt. ja sämtlich dunkel. Ja, hören Sie auch schon ein bisschen, äh, da wird es auch gesungen, ein bisschen von der Ferne, das heißt, äh, es ist gerade Gebetzeit. ja, also das werden Sie oft auf der ganzen Insel hören, ja. Also jedes Mal, wenn Sie in einem Hotel übernachten, zum Beispiel in Kuta oder in Singigi, ja, da hört man auch ein bisschen dieser Muazin, ja die fünfmal am tag dann einfach so ruft ja also es wird dann so gesungen also das ist aber kein gesang das sind eigentlich die wörter aus dem koran und dann wird es gesungen das heißt die die einheimischen werden aufgerufen in die moschee zu kommen ja, zum beten jetzt ist gerade die zeit zum mittagzeit zum beispiel zum beten ja. Aber das ist dann halt jetzt, äh, ich mache dann diese Volksölfer Nacht, ja, also das Video läuft einfach, ich habe das aufgenommen und dann jetzt muss ich dann einfach die Kommentare geben, ja? und dann jetzt gerade hier von mir zu Hause hört man auch ein bisschen, aber das ist ja ein normales Leben bei uns hier, wenn sie dann im Süden zum Beispiel wohnen, in Kuta, da sind auch die heute Muslime hier, dass man auch sowas hört, ja, Sogar fängt es auch schon sehr früh an, vielleicht um 5 Uhr schon oder um 4 Uhr. Ich bin auch schon früh aufsteher. Früh aufsteher. Ich äh, stehe so circa um 4 Uhr oder um 5 Uhr auf. Ja. Oder bin ich wach geworden und zu dieser Uhrzeit. Ja. ja, wir gehen oder wir fahren jetzt langsam weiter runter durch den Regenwald. Äh, wir müssen aufpassen, wie gesagt, die Straße geht ziemlich steil runter und es regnet auch, ja. dass vielleicht die Straße auch schon ein bisschen rutschig ist, ja. dann müssen wir dann einfach mal so die Geschwindigkeit ein bisschen einhalten, dass es nicht so schnell ist, ja. vielleicht im Schnitt 30, 30 Kilometer der Stunde oder 40 Kilometer der Stunde und langsam und aufpassen, wie gesagt. Hier sind gerade auch schon viele Autos unterwegs, ja, nicht nur Autos, sondern auch Roller, ja. Da sehen Sie die, das ist wie, wie gesagt, es ist noch dichter Regenwald, ja, also ist schon etwas dichterer als vorher. Wir sind jetzt im Süden und dann, wir waren vorher in da im Norden und dann jetzt sind wir auf der südlichen Seite der Insel, ja. Und äh, da müssen wir dann auch schon ein bisschen, wie gesagt, da die Straße ziemlich steil runtergeht hier. Ja. ja, ich kann schon immer genießen. Ja. Ich kann schon immer genießen die grüne Landschaft, also von dem Regenwald bei uns ja. Ja gut, die Straße geht noch weiter runter Richtung Suela Dorf, ja, wir werden, äh, wir werden dort circa in, in 10 oder 15 Minuten ankommen, ja, aber zu Sembalu nochmal, äh, wenn sie dann halt nach Sembalu kommen wollen, dann geht es dann auch schon von der, vom Süden, also von der Stadt aus oder vom Flughafen aus geht es dann, von Süden aus Richtung Sembalun, ja, also das geht auch gleich so steil, also von Süden aus äh, nach Sembalun. Das heißt, die müssen auch, auch immer durch die Straße hier rüberkommen nach Sembalun oder das geht auch von der Stadt Mataram dann in Kopang entlang weiter nach Osten. Ne? Dann werden Sie dann ein, eine Stadt, eine kleine Stadt erreichen, heißt. Ähm, Heißt Masbage und nochmal weiter äh, Richtung Aikmal, und dann nach Suela und dann geht es hoch äh, nach Norden weiter über Pusuk nochmal. Ne? Das heißt, äh, das geht ja vom Süden aus ja? äh, und äh, es geht auch vom Norden aus, das heißt von der Stadt Mataram. Ja? Von der Stadt Mataram geht es dann der Küsten entlang nach Norden in Tanjung vorbei, dann Bayern vorbei und dann in dem Wasserfall von, ähm, von Sendangila auch vorbei, dann äh, geht noch weiter runter, über Sajang und weiter nach Simbalun, ja also da geht es auch die Straße gleich so steil hoch, ja. und es gibt wie gesagt zwei Optionen, wenn man äh, von dem Wasserfall Sendangila nach, nach Süden fahren will, da geht es dann über Sambalia heißt das ja also es gibt auch schon viele verschiedene Orte im Osten was auch schon die auch schon wichtig sind hier also Sambalia war ein bisschen zerstört vor also vor drei Jahren also das war im Jahre 2018 durch das große Erdbeben. wir haben Erdbeben gehabt der 2018 in der Stärke von 6,2 bis 7,1, ja. Das war ziemlich heftig und waren schon viele Häuser zerstört, ja. Also, Sambalun war auch schon betroffen. Und, ähm, Nordteil, äh, Westteil, auch da ist ein ja Tanjung auch betroffen, ja? Wir haben ziemlich oft dann Erdbeben bei uns auf Lombok oder in Indonesien im Allgemeinen. Da haben wir dann auch schon, ein, schon oft ein leichtes Beben. Und große Beben passiert irgendwie laut Experten alle 50 Jahren. Ja, das habe ich dann früher auch zu meiner Kindheit auch nochmal äh, gemerkt. Oder ich ich kann auch schon daran erinnern, ja, wie ich früher zu meiner Kindheit auch dann das äh, Dach des äh, des Hauses meiner Eltern äh, gewackelt hat. Ja, und das war auch schon als Kinder natürlich, als ein Kind. Ich, ich hatte Angst davor und habe geschrien, sogar auch schon meine, meine Schwester auch, ja. Und jetzt habe ich auch schon gemerkt, hier, dass Kinder auch oft auch deswegen äh, geschrien, also wegen Erdbeben auch geschrieben, äh, geschrien haben, ja. Also irgendwie mal haben die Angst davor, ne. Also äh, was man hier unternehmen kann während des Aufenthaltes auf Lombok, zum einen äh, ist nochmal die Fahrt ja, Richtung Sembalun, ja, also die Bergbesteigung und dann rund um Sembalun äh, kann man auch schon die Wasserfälle besichtigen, ja, wie zum Beispiel die bekannten Wasserfälle im Norden äh, sind, ja Tange, äh, sind ja Sandangila und nochmal äh, Tukaleb, ja, also von der Stadt Mataram aus circa circa anderthalb Stunden bis zwei Stunden Fahrzeit der Küsten entlang nach Norden. Ja. Und äh, im Süden sind auch schon welche da. Äh, die sind ja die Benangstokel und Benangklambu, ja, dass man auch schon so Wasserfälle auch besichtigen kann. Ja. Und man kann auch gleichzeitig irgendwie mal so eine schöne Wanderung durch den Regenwald machen. Ja. Also da, da sind auch schon die Optionen, äh, wenn Sie dann äh, hier auf Lombok sind, ja neben Schnorchelaktivitäten in den auf vielen Gili's ja, im Westen zum Beispiel auf Gili Air oder Gili Travangan, ja dann oder im Westen, also Südwesten zum Beispiel sind ja die drei, also äh, die vielen Gili's auch da, Gilly Gede, Gili Nangu und im Osten sind auch schon die Pink Beach ja. Da kann man auch sehr schön schnorchen. Also zu meinem Programm gibt es auch schon das Programm Schwimmen mit äh, Haien, ja? mit Hai Haifischen. Ja? Also das ist ja eine Möglichkeit, also mit Haien zu schwimmen. ja Schauen Sie mal, da steht auch schon auf dem auf Ihrem Bildschirm ja, mein, äh, mein, meine Webseite www ja Also können Sie dann gucken einfach mal so ein da klicken, da gibt es auch schon in der Beschreibung in der Beschreibung unten in der Video, dass sie dann auch schon gleich da in, ähm, in meiner Webseite reinkommen können. Ja. Also in dem und dann im Osten sind auch schon äh, die kleinen Gillis, ja die Kondos, ja und Gili Bidara zum Beispiel, ja, da sind auch schon Mangroven zu besichtigen. also sie können dann das immer überlegen. Also es gibt dann viele Möglichkeiten, ja. außer, diese anderen, außer die Möglichkeiten, was man hier in dem unternehmen kann, ja, auch in Indonesien, das heißt, wenn man... Also wenn man ein bisschen rausfahren will, also außerhalb von Lombok zum Beispiel, da gibt es Bali. Bali ist ja auch schon sehr bekannt, das kennen sie. Normalerweise kommen sie dann auch meistens ja von Bali, aus hier nach Lombok. Obwohl es eigentlich noch Möglichkeiten gibt, hier ja, dass man auch über Singapur herfliegen kann, von Europa aus oder über, äh, über Malaysia oder äh, Kuala Lumpur, dass sie dann auch über Kuala Lumpur herfliegen fliegen können. Aber viele dann fliegen über Bali, dass man äh, schon kurz, einen kurzen Aufenthalt dort hat ja. und dann drüber sofort ja, nach äh, Gilis, ja, dass man äh, in Gili äh, die schönen äh, Strände da genießen kann. Ja. Da ist ja auch schon mehr so wie in einer Partyinsel, besonders Trawanger zum Beispiel oder Gili Aireen. Aber für Aktivite, für, eine aktive, für einen aktiven Ausflug natürlich, dann ist ja auch schon in Zentrum am Lombok. Ja. Wie zum Beispiel hier in zum Zimbalun, ja. Zimbalun äh, ist ja seit fünf oder sechs, sieben Jahren jetzt schon ein bisschen aus, äh, ausgebaut. Ja. Also die Straßen zum Beispiel. Ja. Also eben in den 80er, 80er oder 90er Jahren war äh, die Ecken schon ein bisschen... Äh, nicht so ganz ausgebaut oder sage ich mal auch schon wir sind unterentwickelt ja keine guten Straßen da gibt es da auch keine, Struz, äh, keine diese Straße durch die wir jetzt fahren noch nicht hier ja? in der Zeit das ist ja neu früher musste man vom Süden aus einfach mal zu Fuß her ja, hochlaufen und dann um, um in Sambalun zu gelangen ja dann muss gab es gab ja nur die Straße dort im Norden ja um nach Sambalun zu kommen ja, also es geht über Sambalia und dann erreicht man äh, nach vielen Stunden zum und her. Also ich würde sagen 2012 ja, waren die Straßen noch nicht so ganz gut. Ich bin auch einmal hier durchgefahren früher. Ich bin gerade im, äh, im 2012 äh, umgezogen, also von Bali. Ich war ja schon lange Zeit auf Bali äh, beschäftigt. Ja, und dann musste ich dann umziehen und dann komme ich dann hierher. In diesem Jahr und dann bin ich dann auch schon mal ein bisschen rumgefahren, also mit meinem Auto. Da waren auf großen Teil die Straßen ziemlich schlecht. Also ziemlich starke Regen gerade jetzt hier. Also da wir dann, äh, wenn wir dann jetzt runterfahren, auch die Straßen auch schon ist, ist immer noch ist immer steil auf ja. der. Dann müssen wir dann ganz vorsichtig fahren, um in äh, Süden äh, zu kommen, ja. Also in Suela zum Beispiel, ja. äh, wir müssen ganz aufpassen, ja. Also das, nicht dass wir dann irgendwie äh, rutschen, irgendwie, wenn die Bremse irgendwie mal nicht so gut ist, ja. dann ist sie natürlich schlecht. Ja. Dann äh, wie gesagt nochmal, das ist ja schon der Regenwald, äh, den wir dann im Süden haben, also am Südhang des Mount Rinjani. Ja. Das gehört zu dem Nationalpark, ja. Geo-Park, äh, Geo, ähm, sowas wird es genannt, ja? Also es wird dann, äh, man sagt aus, es ist schon international geworden. Das heißt, äh, es ist ja internationaler Reichtums geworden, dass es auch schon irgendwie mal von Vereinten Nationen äh, unterstützt, ja? Da gibt es Geld und so weiter und deswegen ähm, wird es dann auch schon national parkt, ja? dann jetzt, äh, Es wird dann auch schon jedes Jahr kontrolliert und so weiter. Besonders jedes Jahr oder jeden Tag muss ich sagen, kommen schon äh, viele Leute hoch bei einer Besteigung. Ich würde sagen, ich habe auch schon bekommen, da gibt es immer also im Schnitt 700 Menschen pro Tag. Ja? Also das ist ja voll. Ja? 700 Menschen, die kommen aus vielen verschiedenen Ländern, also wie von Asien oder von Europa zum Beispiel. Viele sind ja von Malaysien oder von Singapur, die kommen hier um Berg zu besteigen, weil die da überhaupt keine hohen Bergen haben. Und dann gibt's, ist es dann einfach bei uns ja von dort aus her zu fliegen. Es gibt ja direkt Flüge von Malaysia aus hierher oder von Singapur aus. Ja. Also jetzt kommt es auch schon langsam wieder. Also das heißt langsam wird Lombok auch nochmal von Singapore Airlines angeflogen, also nicht direkt von Singapore Airlines, sondern die Tochtergesellschaft von Silk Air. Ja. Also für sie die dann halt dann irgendwie gern äh, was sportliches unternehmen wollen, dann müssen sie unbedingt hier, hier nach zum Balloon kommen. Ja. Wie gesagt, diese Besteigung dauert drei Tage und die erste Übernachtung kurz, äh, kurz vor der vor dem Gipfel, ja. Ja, dass sie dann stundenlang für die circa 200 Meter, 300 Meter Entfernung äh, brauchen sich. Also weil da ist wohl Sand da. Wenn Sie dann einmal, einmal also einen Schritt machen, dann rutscht äh, die Schuhe wieder zurück, ja, die Hälfte. Und deswegen dauert das schon länger. Ja. Normalerweise ist man dann schon bei dem Sonnenaufgang dort oben auf dem Gipfel genau. Ja. Deswegen muss man auch schon sehr früh aufstehen und die Besteigung weitermachen. Ja. Ja, schon schöne Landschaft. Es ist ja schon, wir sind schon hier draußen jetzt. Ja. Das heißt, schon ein bisschen heller geworden. Äh, durch den Regenwald war schon ein bisschen dunkel da, auch in den starken Regen. Und dann jetzt sind wir ein bisschen draußen. Dann ist es schon heller geworden. Äh, da sieht man auch links und rechts die äh, Nelkenpflanzen, ja, Nelkenbäume oder verschiedene Arten von Pflanzen oder Bäume auch wie Bananen zum Beispiel haben wir dann auch ja. haben wir auch schon jede Menge. Besonders die Bananen können über äh, die ganze Zeit, das ganze Jahr wachsen, äh, dass es dann überhaupt keine Saison hat, ja. das also das heißt, äh, wir können das ganze Jahr ähm, Bananen äh, essen. Ja, Da gibt es auch schon jede Zeit Bananen in, Bar in dem Markt bei uns, ja. sie sind ja sogar frisch, ja. Da wird es dann auch oft dann in die andere Insel geschickt, ja. zum Beispiel nach Java, nach Jakarta hin. Ja. Wenn die dann halt nach Jakarta geschickt werden, dann werden sie dann erstmal in eine Lager aufbewahrt und dort angereift. Ja. Oder einfach mal auf äh, die Fahrt selbst auch schon gilt äh, als Reiferei, dass äh, es auch schon ein bisschen warm da gemacht wird. Ja. Und dass wenn sie dann in Jakarta nach drei Tagen oder vier Tagen da ankommen, dann ist es schon reif, dann ist es dann schon essensbereit. Ja. also man kann schon direkt man kann es dann so gleich essen. Ja. ja wir sind schon jetzt im Süden, also südlich des Mount Rinjani, aber ich sehe auch noch immer noch viele Autos, Roller, die dann gerade Richtung zum Ballon fahren, also von unten. Es ist immer noch es regnet immer noch so ein starker Regen. Ja. Ja, die Leute leben halt ja von, dem, von der Landwirtschaft ja. und äh, Regen ist halt wichtig ja. und manchmal hier auf den Bergen, äh, wenn wir dann überhaupt keinen Regen haben, da gibt es da auch schon das Bewässerungssystem und dann wir haben immer das Wasser von, vom See oben ja. und dann besonders wenn wir den upigen Regenwald, upigen Regenwald haben, dann haben wir meistens schon immer Wasser. Ja oder es regnet auch schon auf den Bergen oft öfter oder durch das ganze Jahr. Im Allgemeinen haben wir dann zwei Saisons. Ja. Das heißt, wir haben ja eine, Regen, eine Regenzeit und die Trockenzeit. Und dann jetzt ist eigentlich nicht so ganz normal, im Juni Regen zu haben. Ja. Irgendwie mal haben die Experten auch recht, ja, dass es dann auch diese Klimawandel gibt ja also jetzt muss ich sagen dass im Juni wir überhaupt keinen Regen haben also können wir dann immer erwarten Juni Juli august ja bis auf bis, äh, bis äh, ab äh, oktober September also da werden da würden wir dann ganz wenig Regen haben und dann Regen haben wir dann erst dann in November wenn gerade die Regenzeit anfängt ja aber jetzt schon das ganze, den ganzen Juni, also haben wir dann schon immer noch den Regen. Ja, also normalerweise, wenn die Europäer fragen, wann ist dann die gute Zeit, um hier nach Indonesien zu kommen, also würde ich dann immer sagen im Sommer. Also ist gerade bei in Europa gerade Sommer. Das ist dann bei uns ja zwischen Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober und November ist gerade Anfang der Regenzeit. Da wird es dann viel regnen und dann haben wir dann den meisten Regen äh, zwischen also das im, im Monaten von Dezember und Januar. Ja? Dann aber trotzdem, wir sehen ja, es ist schon viel Regen. Aber vielleicht es ist gerade nur hier im ist gerade nur hier oben auf dem berg ja. wenn wir dann dort unten sind vielleicht äh, ist es ja noch trocken ja. aber ich muss sagen ich wohne im süden äh, hat es auch schon die letzten paar wochen auch oft geregnet meistens dann abends ja, oder nachmittags ja. dann ist halt so ne? ja wir sind ja schon im dorf von äh, Suela, oder Ich würde sagen, dieses Dorf heißt Plavangan. Also Plavangan heißt die Tür oder das Tor. Also bevor man in, in den Berg hochfährt, ja? das heißt man fährt hier durch, ja? hoch. Ja? Das ist ja die Tür oder das Tor. Und wir sind jetzt in dem Ort von Plavangan dass wir dann schon hier unten sind. Aber wir sehen, es ist dann immer noch nass. Ja? Das heißt, es hat schon ziemlich stark geregnet. Und wir sind auch schon noch immer noch ziemlich hoch. Ich würde sagen, wir sind gerade äh, 1000, ja? 1000, 1200 Meter über Meeresspiegel Meerspiegel. Und diese Ecke hat so eine kühle Temperatur. Ja? Man schwitzt äh, unten öfter, also wenn man gerade an der Küste wohnt, wo ich wohne, dann schwitzt man die ganze Zeit. Ja, Aber hier oben auf dem, in dem Dorf, ja, das ist schon kühle Temperatur. Ich würde sagen 20, 18 ist schon kalt, also für uns. Ja. Also ich meine für die Einheimischen natürlich, die ich dann gewohnt sind mit der Temperatur hier oben in, Pl in ja dann ist es ja kein Problem, ja. dann brauchen sie keine dicke Jacke. Aber für uns oder für mich besonders, äh, ich wohne dort im, an der Küste, dann ist es ja auch schon mir ziemlich kalt. Ja? Wenn die Temperatur 20 oder 25, 26, da würde ich schon, da würde ich schon äh, Jacke tragen. Ja? Ja, Sie sehen oder wir sehen hier nochmal hier links, ja, Das ist ja der Regenwald immer noch, ja. Dieser Regenwald heißt lamor ja. Also Lamor ist ja eine Wasserquelle, wo auch schon Schwimmbad da ist, ja. Dass die Einheimischen auch dorthin fahren kann, die fahren können, um zu baden. Also das heißt ja, die Einheimischen springen auch oft gerne in frisches Wasser, also manchmal sagt man es ist ja so kaltes Wasser bei uns hier und die kommen hier, hier zu dem Ort hier um zu baden oder einfach mal um eine kleine Wanderung in den Regenwald zu machen, ja, links hier, also rechts ist eine Plantage von Kakao, Kaffee, wir haben so große Plantage von Kaffee und Kakao bei uns hier. Und die sind schon überall. Wir haben dann meistens einen Berghang, also von dem Mount Rinjani. Im Süden oder im Norden haben wir dann zum Beispiel Keshunus, ja? plantage ja? Wurde in der Kolonialzeit irgendwie mal so hinterlassen ja? von den Kolonialherren. Und dann, die werden dann jetzt auch noch immer noch von der Regierung bewirtschaftet. Ja? Ja nochmal, das ist hier links äh, Lamor Regenwald ja. Wir kommen langsam hier unten näher in den in ein in eine kleine Stadt heißt oder in ein Dorf von Suela ja. aber kurz vor Suela ist nochmal dieser Nationalpark oder Regenwald von Lamor ja. also wenn man nach Lamor fragt ja dann wird sofort von den Einheimischen gezeigt Richtung Osten oder Richtung Rinjani. Ja. also es liegt am Hang des Mount Rinjani. Da ist auch schon Affenwald. Ja. schon gut, ja, schon interessant für viele Kinder. Also wenn die halt auch gerne Affen beobachten, ja. da ist auch schon Affenregenwald da oder Affenwald. Ja, dass man auch mit Affen schon ein bisschen spielen kann oder dass man die auch füttern kann, weil die auch schon so süß sind. Ja. Die Affen sind eigentlich überall zu finden, da gibt es im Westen, da gibt es im Norden, Osten, Süden, ja. die sind fast überall, ja. man kann überall Affen sehen. Ja. Das sieht jetzt schon ein bisschen trocken aus, ja, die Straße, also ich meine, es ist schon ein bisschen nass, aber so eine mehr trockene Ecke. Ja. Es hat vielleicht so ein bisschen geregnet, aber nicht so ganz viel. Ja. Das ist jetzt das Stoff Suela. Ja. Eine große Moschee haben wir dann auch hier rechts. Ja. Wie gesagt, Moschee gibt es überall. Ja. Und ich mache auch schon ein bisschen Stopp hier an der Moschee, aber natürlich können wir, Sie können auch schon sofort schauen. Also bei dem Video ja, das heißt ich werde keine Aufnahme machen von dem Gebet hier in der Moschee, aber sofort dann äh, werden Sie da in die Video sehen, ja, dass wir dann weiterfahren. Ja. Wie gesagt, Zuela heißt das. Ja. Wir sind ja schon fertig und dann wir fahren jetzt weiter Richtung Süden und äh, der Rest der Fahrt, der können Sie einfach die Musik genießen und sehen Leute, wie die bei uns hier leben. Da wir dann immer noch durch die Landstraße fahren, dann werden sie die Fahrweise, also sehen Sie, wie die Einheimischen hier bei uns mit Roller fahren. Ja. ja, es geht dann weiter und ja, dann schauen Sie, genießen Sie mal die schöne Landschaft Ja, also da werden Sie dann auch schon viele viel Einheimischen sehen, die auch unterwegs sind mit ihrem Roller. Ich muss sagen, diese Ecke heißt nochmal Zuela. Und da gibt es dann auch schon eine andere Ecke, heißt Sapit. Ja. Da sind auch schon volle Reisfelder, also Reisterrassen. Also die Terrassen auf Reisfelder, natürlich braucht man hier für, die, für eine bessere Bewässerung. Das heißt, wenn es einfach mal so steil, äh, steil bleibt, ja, also liegt so ohne Terrassen, äh, das ist ja natürlich schwierig. Also das Wasser. Zu bekommen ja dass das Wasser immer runterfließt, ja das Wasser müssen besonders bei Reisanbau äh, kurz für etwa ein Monat da bleiben, dass das dass der Boden immer nass bleibt ja und so muss es sein ja dann äh, die Reisbauern müssen sich drum kümmern äh, ob das Wasser gut ist ja also ich meine genug Wasser gibt ja besonders wenn es gerade frisch reingesetzt die Setzlingen im Boden ja im Schlamm, dann muss immer im Wasser stehen für etwa einen Monat, ja. und dann nach einem Monat, äh, dann gibt es dann auch schon viel Arbeit, dass, die, äh, dass es viele Insekten gibt, ja, also die oft auch schon die Reispflanzen zerstören oder auffressen, ja. da gibt es dann zum Beispiel ähm, Heuschrecken, ja. also Heuschrecken, die fressen oft dann die Reispflanzen. Oder da gibt es auch schon kleine Insekten, also gerade wenn die Schalen, Reisschalen irgendwie mal schon Flüssigkeit, ja? also von Flüssigkeit wird es hart, wird es Körner, ja? also in Schalen drin. Ja? Wenn die noch so Flüssig, wenn die Flüssigkeit da, da ist, ja? da gibt es dann Insekten, die oft auch die Flüssigkeit dann raus saugen. Ja? Das heißt, da gibt es nur leere Schalen, ja? das heißt es gibt ja keine gute Ernte. Ja? Deswegen äh, muss alles immer kontrolliert werden. Da gibt es dann auch schon mal natürlich Ratten. Also, Ratten sind die Feinde der Reisbauwand, ja? also dass die Ratten die Pflanzen dann auch fressen können. Ja? Also, dann müssen die dann auch irgendwie mal aufpassen. Ja? Also, dann die Reisbauern gehen auch schon jeden Morgen auf Reisfelder und kontrollieren, ob alles okay ist. Ja? Und alles wird bei uns ja äh, mit der Hand gemacht. Ja? Also, Reisanbau. Reis reinsetzen, ja, die Setzlingen reinsetzen und ähm, bei der Ernte zum Beispiel, da müssen die halt die Reispflanzen mit Sichel abschneiden und es wird dann gedroschen, also das heißt, so werden die, so lässt man die Körner runterfallen, ja, und dann, äh, man muss auch schon richtig das behandeln, ja, also das heißt, wenn die dann schon abgeerntet sind ja und dann äh, da sind ja schon körner noch mit schalen dann müssen die dann auch schon getrocknet werden ja also wenn sie dann nicht trocken genug sind ja das heißt die können auch schon äh, wachsen ja wieder die das Sprossen rauskommen und dann äh, die können dann aufwachsen ja also die können ja wachsen dass man das überhaupt nicht essen kann ja? und dann muss man halt dann auch schon viel Tun, ja, um gute Qualität vom Reis zu bekommen. Ja. ja, da werden Sie dann bei uns auf Lombok viel sehen können. Schauen Sie mir in meiner Webseite, da gibt es dann auch schon viele vorgefertigten Ausflüge oder Sie können äh, auch schauen, da, da gibt es dann auch schon, wenn Sie halt dann einen Fahrer brauchen, äh, der Deutsch spricht, das bin ich dann, ja, dann können Sie dann einfach mehr oder so eine Nachricht schicken. Da gibt es auch schon meine Nummer an der in der Beschreibung drin, ja. Oder Sie können einfach mal erstmal äh, stürmen, durchstürmen durch meine Webseite. Webseite. Da gibt es dann viele Angebote von vorgefertigten Ausflügen oder einfach mal so freie Ausflüge. Wenn Sie halt nur einen Fahrer dafür brauchen, dann einfach mal sich äh, melden bei mir, ja, per WhatsApp, ja. WhatsApp ist ja sehr gut, ja. Da habe ich dann auch auf WhatsApp ähm, Kataloge was sie dann auch schon schauen können ja also das heißt sie müssen nicht immer in meine website webseite reinkommen ja? was schönes ist dann von lombok aus wenn sie dann auch schon ein bisschen außerhalb von der insel fahren wollen da gibt es auch Möglichkeiten mit walhai äh, zu schwimmen ja? das heißt wir müssen dann außerhalb also nach außen fahren also im Ost, osten der insel ist eine größere insel heißt Sumbawa oder Sumbawa besar da gibt es Möglichkeit, äh, sowas zu sehen ja? oder das zu unternehmen, dass man beim Schnorcheln, ja mit Walhai äh, schwimmen kann. Ja? Oder vielleicht, Sie sind nur ja noch am Überlegen, nach Java zu fahren, da gibt es auch schon Angebote, da haben wir auch schon Leute, die Sie dann betreuen können, ja? wie zum Beispiel an äh, Borobudu zu besichtigen. Also Borobudu ist ein äh, weltberühmter Tempel. Das sei der Welt, also der größte Tempel in Südostasien oder sogar in dem Welt auf der Welt. Ja. da sind auch schon die Begleittempel. Ja, also wie äh, Prambananda, ja, also unterschiedliche Sachen kann man so miterleben. Also auf Java besonders Kultur ist auch interessant. Also ich habe früher, ich war früher oft auch schon auf Java unterwegs für eine Reisebegleitung, als eine Reisebegleitung, ja, dass ich auch früher auch schon oft für diese Begleitung machen muss, ja, also machen dürfte, dass ich dann auch schon während der einwochigen, nochmal eine, eine Woche oder zwei Wochen, zweiwöchigen Reise auf Java zum Beispiel mit vielen Stopp überall, ja, muss ich dann viel erzählen, ja, und ja, dann ist ja, für mich auch schon toll ja also weil ich die arbeit auch schon mag ja? also deutschland sind schon seit früher auch schon oft hier bei uns unterwegs gewesen ja 1991 zum beispiel habe ich dann angefangen mit meiner arbeit und da waren auch schon viele deutschen gruppen meistens dann äh, waren die senioren ja? und ja die haben so konnten die früher auch schon die Insel kennengelernt. Ja. Da gab es dann auch schon Studiosusreisen, dass man auch schon ein bisschen studieren, also ein bisschen noch tiefer kennenlernen kann. Also die Insel oder die Inselwelt oder den, die Insel Java zum Beispiel oder Indonesien im Allgemeinen. Ja. Sehen Sie, der Mann hier auf dem Roller er hat ja jetzt hier Haufen von Pflanzen, die sind äh, Mais. Pflanzen, ja? Also vier Futter, also so hart müssen sie auch arbeiten, da müssen sie dann alles dann mit dem Roller reinpacken und befördern nach Hause und dann können sie dann vielleicht für zwei Tage ein bisschen Pause machen, um Futter zu sammeln ja? oder es geht sofort in den nächsten Tag auch wieder los, ja, um Futter zu suchen. Ja? Aber wie gesagt, zur Zeit, es regnet viel und dann ist es grün geworden. Da wachsen überall Gras zum Beispiel, ja, dass die vier, also Kühen oder Wasserwüfel, gern sowas fressen. Ja. Ja, wir sehen gerade auch schon einen Roller da, also da sitzen schon äh, drei Menschen, ja? also zwei Frauen und ein Baby, ja? also die Frau sitzt ein bisschen schräg so rum, das ist normal, weil die dann halt Sarung trägt, ja? dann kann man ja nicht so normal sitzen wie die Damen hier vorne, ja? aber das ist ja schon normal bei uns, ja? das werden sie dann öfter hier sehen, dass Frauen so auf dem Roller sitzen, und auch noch viel mehr werden Sie dann auch miterleben, während der Fahrt hier bei uns auf Lombok, ja, dass äh, die Einheimischen die Roller ein bisschen ausnutzen müssen, also um Sachen äh, zu bringen oder mitzunehmen. Ja. Zum Beispiel da gibt es dann auch schon oft dann mobile Laden äh, aus Roller einfach, dass die Roller einfach mal so vollbladen ist, ja, dass man überhaupt den Verkehr auch ein bisschen schwierig sehen kann. Äh, wenn der Fahrer zum Beispiel seinen Spiegel hat, ja, links und rechts, und dann äh, die Lasten hinter denen, hinter dem Fahrer irgendwie mal so ein bisschen ausstreckt, also links und rechts und dann kann er nicht so einfach nach hinten gucken äh, durch den Spiegel. Ja. Also ein bisschen gefährlich, aber wir sind auch schon äh, wie, wenn wir dann fahren und dann sehen sowas hier, sind wir auch schon ein bisschen äh, vorsichtig, ja, dass wir dann überhaupt den nicht anfahren, ja, also äh, wir müssen ein bisschen dann verhindern, ja? also das ist anderes, anderes Land, andere Gewohnheit, ja, das muss man schon immer so dran denken, ja, dass, äh, dass alles dann nicht so, gefährlich ist, der. Ja. Ähm, die Einheimischen können einfach nur so einen Roller leisten, um normal äh, leben zu können. Ja, das heißt ohne Roller wäre dann schwierig, ja. Auto wäre dann zu teuer für dich. Ja. Also ein Roller, wie gesagt, wie ich dann auch schon vorher auch schon erwähnt habe, äh, die Einheimischen irgendwie müssen Roller fünf, vier, drei Jahren abzahlen, ja, in Raten zahlen. Ja. Und dann erst nach drei und nach vier Jahren, wenn das, der Roller irgendwie mal so, so alt geworden ist ja, oder ein bisschen, ein bisschen so gebraucht, ja, äh, erst, äh, können die, dann haben die im Prinzip auch schon eigene Roller. Ja, aber es dauert dann schon drei Jahre, vier Jahre, manchmal auch schon fünf Jahre. Also, ich muss sagen, äh, das ist ja mein Kanal. Über den Kanal informiere ich alles Mögliche, also alles, äh, was dann hier in Lombok gibt. Ja, also wenn Sie dann halt dann sich interessieren für Lombok, dann äh, können Sie dann also sich dann an meinen Kanal hier abonnieren, ja? Da steht auch schon mein Name drauf, Ivan Kuniawan ist ganz einfach zu merken, ja? Oder ja zu Sie können sich dann abonnieren, dass Sie dann auch schon jeder Video, neue Video äh, auch äh, mitbekommen können. Also es gibt ja eine Benachrichtigung, ja? dass ein Video hochgeladen ist ja. dann können sie dann immer gucken was dann hier gibt was neues gibt ja. und ich würde sagen äh, wir werden uns dann sehen in lombok ja dann schauen sie mal meine webseite da gibt es viele angebote da und wenn wir uns gut also werde ich sie dann gern treffen werde ich sie gerne ähm, ja also werde ich dann Sie dann begleiten wenn das des ist hier, wenn Sie dann Ausflug machen. Und natürlich, ich freue mich, Sie dann kennenzulernen. Ja. Also, dann, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und dann natürlich, wenn Sie da auf Lombok sind, ja, dann schönen Aufenthalt hier bei uns auf Lombok oder in Indonesien. Ja. Und wir sehen uns da. Dankeschön. Ja. Bitte nicht vergessen, sich zu abonnieren an meinen Kanal. Ja.